ich konnte ja Morgen... Marc, jetzt bleibst du. Also reicht's ja. Coole Omi hast du da. Ich denke, das ist allen klar, dass die da vor uns dämlich ist, das ist auch absolut gewiss. Jetzt fährt sie wieder raus. Ja, die hat doch einen Dachschaden. Mhm. Ja, die hat doch einen Also die... Also... Die denkt, ja, die gut. Die denkt, die ist... Also die ist doch wohl... Also... Da fehlen selbst mag die Worte. Wow. Einfach wow. Kigan, an, da gibt's einfach mal Applaus. Alter, ich dachte schon, der erste ist der Knaller des Clips, aber dümmer geht immer wenn man wieder rüber gehen muss, nur damit man den Scheißbus kriegt, der nicht mal da ist. Oh mein Gott, ey. Zwei Dinge sind endlos, Dummheit und die winrad testversion Matze fährt schon 100 kmh außerorts, mehr darf hier halt nicht gefahren werden. Alter. Ja, nicht hier wohnen und dann die Sau auslassen. Irgendwann ist auch mal genug mit Warten. Was ist war rot? Holy finanziert mitunter meine Videos und Holy hat neues Zeug, denn Holy feiert Geburtstag. Und ab dem 25.04. bis 2.05. wird jede Bestellung automatisch am Gewinnspiel teilnehmen. Da kann man dreimal in den Jahresvorrat Holy gewinnen oder 5 Playstations oder 500 Samples vom neuen Eistief tee flavor 10% auf euren Einkauf oder 5 Euro geschenkt für den, der es als erste Mal probieren will. Mit Dashcam oder Dashcam 5. Bitte werft euren Scheißmüll nicht in die Natur, Tiere ersticken qualvoll daran oder der Scheiß landet im Grundwasser, also eurem Trinken. Ein Stück Alufolie, ideal, ja, Alter. Gruselig, echt. Also er hat die Kids noch gesucht, um ihnen zu erklären, wie saugefährlich das ist, aber leider konnte er sie nicht mehr finden. So ne, also ich könnte ja morgen... Alter, Alter. Alter. Ich hab gerade fast ein Kind angefahren. Okay? Ja, warte. Da bist du erstmal fertig mit den Nerven. Einfach fertig. Also wenn ich jetzt unter dem Video lese, wie später ja erst reagiert hat, dann verliere ich wirklich den Glauben an die Menschheit. Weil bei der Dunkelheit ein Objekt wahrzunehmen, was mit dem Tempo quer rüberrennt in nicht gerade heller Kleidung ist eine starke Leistung. So oder so. Zudem hält jede Dashcam die Umgebung etwas auf bzw. arbeitet mit Restlichtverstärkung. Das ist der Job einer Kamera. Für ihn wird es wohl dunkel wie im Kängurubeutel gewesen sein. Zudem hast du deinen Blick logischerweise nach vorne. Das menschliche Auge adaptiert den Lichtkegel, den dein eigenes Auto vor dich wirft. Nicht die Kids am Rand. Das das Fahrschulauto hier fährt über Rot. Genau, das ist von Björn. Der ist glaube ich äh, nicht so nicht so hoch. Jo. Oh, ey. Was macht denn die Fahrschule, Alter? <lacht> Hast du das gesehen? Was macht die von der Blinker aus? Das ist mein Sicherheitsabstand. Da hat mein Pixelprüfer absolut recht, aber es wird noch besser. Das ist mein Sicherheitsabstand. Komplett durch. Komplett. Einhüllt, aber blinken wäre geil und mit vernünftigen Abständen zu fahren wäre auch ziemlich ziemlich cool. Ja, das geht jetzt noch ein bisschen weiter. Wilde Spurwechsel ohne Blinksignal, diese komischen Lichteffekte, da kommen durch die Aufzeichnung der Kamera mit X Bildern pro Sekunde, also hat nichts mit der Realität zu tun. Boah guck mal, was fürs Auge und zum Entspannen finde ich einfach immer wieder toll, deshalb müsst ihr das jetzt ertragen. Damian oder Damien, wie auch immer, ich hoffe, eins davon ist richtig. Danke, dass du mir so viel äh, gegönnt hast über meine Amazon-Wunschliste. Irgendwas hat Amazon da verkackt, weil die Karten, die ausgedruckt wurden, die wurden nur so halb ausgedruckt. Aber ich weiß, was du mir sagen willst, ja. Und ich habe mich riesig gefreut. Und auch Chibisuga hat schon wieder zugeschlagen. Da ist das Zettelchen zwar verloren gegangen, aber dir bin ich natürlich ganz genauso dankbar. Und äh, jetzt geht's weiter. Sachen. Erstmal Respekt, dass der BMW blinkt und genial, wie der Sänger genau an dem Punkt schreit, wo die Karre rüberzieht. Wäre alle Chic gewesen, wenn er denn dann auch gefahren wäre, aber nicht so dicht, Mensch. Also damit kackst du dich nur selber an. Er wird jetzt stürzen. So, ein kleiner Radfahr-Rose darf natürlich auch nicht fehlen. Äh, Rot, nö und Licht, nö. So, da sind wir auch schon wieder am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und äh, falls ihr mitgerätselt habt, ja, dann ist jetzt hier die Auflösung. Also es gibt in der STVO, zumindest laut dem ADAC, da könnt ihr selber mal nachlesen, keine äh, festgelegte Schrittgeschwindigkeitsgeschwindigkeit. Ja, man sagt juristisch so zwischen 5 und 15 km/h ist noch okay. Mehr nicht. So. Ja, äh, das nur dazu. Und äh, jetzt nächstes Quiz. Was bedeutet denn dieses wunderschöne Verkehrszeichen? Das haben viele bestimmt auch schon mal gesehen, selbst wenn sie nicht Auto fahren. Also immer miträtseln, ihr wisst es.